Wer glaubt denn, die Babys? Kann sein. Ja. Er sagt leichte, leichte Beute. Sind die so tief, dass man die gar nicht, gar nicht sehen kann, ne?